Und willkommen. Mein Name ist die Wolf und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich bin ja gerade im Charakterauswahlbildschirm vom Abenteuer -Mod und Ich kann mich nicht entscheiden, welchen Charakter ich spielen soll. Eine Ahnung, mit Nest lief eigentlich letztens sehr gut, aber ich möchte ja nicht immer nur bei einem Charakter belassen. Ne? Äh, gute Frage, wie nehmen man immer mal Okario? Ja, ist die falsche Farbe. <lacht> okay, irgendwie will ich auch noch nicht. Lucario, <lacht> ich weiß, ich weiß, gibt mir mal ein paar Sekunden. Äh, ja, mit Klingen ja auch mal wieder sein. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich wollte eigentlich aufs Spiel irgendwo hingehen und euch irgendwo erwarten, aber dann kam wieder die Aufnahme und ja. <lacht> Und führte eins zum anderen so aber das schon lange her seit wir hier waren wir sie den hauptgegner um zu gewinnen der gegner hat sich fortlaufend ich halte mich auch fortlaufend was machst du jetzt ich konnte deinen geist mit meinem geist ich mache gerade mit dem kopf hin und her also nirgende ah. So, erstmal musst du weg da so. erstmal habe ich hier korin weg es geht ihm hier fort fortlaufen auf die nüsse da gibt es jetzt einfach nicht du sollst doch einfach mal hier vorbeikommen. ist das direkt auf die drauf. War die schon mal weg? Erwarte, jetzt krieg ich dich. Ich will Sakura haben ich habe schon auch voll den geilen effekt Tschüss. Wer das nicht so hat und dein ultimate einsatz macht die mund gegen gifter Was haben wir denn hier noch? Ach, da unten kommen wir ja auch noch hin, genau. Gehen mal da ein. Ich sagen ne. Das ist 'ne das ist ein Kämpfer. Ja, gehen wir da mal da. Gehen wir da mal ein. Mit Proto Man. Ich gehe mal einen guten Charakter. Sigma. Oh, nee. Drei Sterne. Mark 2. Reduktion so möglich. Sigma, das ist auch sich von megaman Man X. Äh, schon wieder so ein Ausdauer-Smash mit Ganlof. Okay. Oh, ehrlich. Und ich weiß jetzt auch endlich, wie man sich auflädt, ohne voll noch mal all seine Dinger zu verballern, nur einfach blocken und B. Oh, wir sind schon voll am Gewinnen, merke ich gerade den gesehen oder war sehr viel einfacher als ich gedacht hätte das alles durch wissen ich mein heiligen das könnte vielleicht auch sein das ist eigentlich eine ganz schöne killer kombination wir wir starten zwar mit 30 schaden mega man ja den spielen weil wir starten zwar mit 30 Prozent Schaden, aber wir heilen uns, aber durch diesen Effekt halt, ne, bekommen wir mehr Schaden, also wir tun mehr Schaden ausrichten, meine ich. Und äh, wir haben mehr Abwehr, mehr Laufgeschwindigkeit und all das. Und wir heilen uns dann den Schaden wieder hoch, weil wir halt ein Heildingen haben, ne eigentlich ich voll die Killer Kombi. da ja, kann kannst mich nicht treffen. Was ist das? Boah. gegen mega man zu kämpfen das ist echt das nervigste aller zeiten Boah. schon langs vorbei sein können dieser kampf so, tschüss. Mal mit dem mega mann mal wieder einen neuen charakter haben wieder was gelernt haben wir wieder was gelernt haben wir wieder was gelernt warum bernd äh, hier mit mega mann habe ich auch einen überraschend high score geholt im klassischen muss ich wieder gespielt habe mit denen hatte ich voll den niedrigen dingens Und ja, jetzt hab ich hat Replay-Tab. Wo oh, äh. oh, ist hier? Nee. Ah, 50 brauche ich. Das ist nicht 36. Was haben wir in hier? Primite. Hey, dann nicht gegner aus Smash Bros, aus Brawl. Bereit! Musik aus Dings oder? Was ist das? ist hier sind level 1 gegner also habe ich schon wunderbar um die so einfach sind aber tschüss Brauche ich meine ultimate ich mache einfach ein show you, can show you can zwei, das war zwei Eins. ah okay von der Naruto Run äh Okay, ich kann nicht alle davon an ausmachen, ne? Oh, hey. Okay. okay. ausdauer Smash. Ich glaube, ich sehr gut mit Mega Man. nur stehen bleibst, warum nicht? Mein Gott. Ja, ist so auch ganz schön schwach. Oder bin ich mir das nur ein? meteor sturm Okay, haben hier. und 18 Volt. Nein, Volt und 18 Volt. Unter Parasit, Riesen Ridley. Ja. trotzdem nicht so schwer. Mein Gott, block zu so viel ab. Da bin ich mir halt nur ein. Wo Muss halt mich noch einmal. Ich werde in der Ultimate geil, sehr gut. sagte mal, wie eine Ultimate aussieht. Ich sag guten Tag zu meinen Bros. Sehr gut. War finde ich gut, dass wir in einen Kampf reingehen und wir gewinnen meine, war nicht so Standard vom paar Parts, ne? nee, Gegner jagt nach Items. Aber da ist hier diese eine Stage, ne? Unsicher, da sind mehrere Gegner. Oh. Wow! Ein Item einsetzen, verdammt! Was? Alter! Ah, ich würde gerne hier alles machen, damit ich auch weiß, ich habe da alles erledigt. Mich nicht noch mal durch die Gegend rennen muss und suchen muss. Was habe ich noch mal vergessen? Am Ende, alter Ey, der Typ, der. das habe ich nie im leben wie soll ich gegen den gewinnen zwei gegner und der eine typ schießt die ganze zeit auf mich glaube ich kann den gar nicht treffen dreck da war glaube ich eine wo ja hier auch gut oben Katapultierschutz, Waffenresistenz, ja. Oh, ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Aber ja, wir haben ja wieder was bekommen. Dr. Wiley, wow. Oh, was? Nach Gegner Cowerschein Verstärkung. Also, Mama. Wie schlimm kann es schon sein? Ne? davor zitronen auch nicht zu so schießen ich glaube hier wäre auch irgendwie lukas oder Neskut, ne? gut habe ich noch nie im leben mit noch 34 34 von denen der ist einfach umgekippt wir sagen, wir haben nicht alle 100. Die haben alle 100, willst du mir auf den Arm nehmen? ihn hat verdammt noch mal schaffen What? Können wir das hier versuchen? Da <lacht> meine smash haben mal ein bisschen mehr Schaden. Ja. Was das, nee. Was das? Ja, ich glaube wenn ich hier mit Nest reingehe oder so dann wird er auf jeden fall besser mal kommen ich habe keine lust hier also zeit zu verschwenden schaffen wir auf jeden fall mit Ness oder lukas ich Kann einfach die dinge absorbieren und dann haben wir uns hoch ne? wenn noch so viele gegner kommen <lacht> Alter. Ja, wir können nicht alle Sachen absorbieren, aber ich trotzdem Dutzende. müssen acht Wellen hier besiegen. nur noch acht Leute. Aber ja. Beim Ausdauerkampf sind diese Dinger nicht sehr letztlich Er kriegt mich nicht down so. Das war sehr nervig, aber. Hi, bis weil keiner einziger von denen trifft hier. Ja, geil. Danke. Oh, macht Flasche Wasser. aber auch nervig war werfen ja so viele sachen auf mich ich komme gar nicht dazu Gut. Oh, was hat? Trifft gefasst diesmal. Ne. Danach müssen wir noch gegen dr Mario so kämpfen, so wie ich das. Gesehen habe, okay. danke, ist so broken. Nein, boah, das ist jetzt nicht. Man, er kotzt mich so an. Rögi, du wirst weggeschleudert. Du denkst, du hast noch so einen zweiten Sprung, und dann. Schieß auf mich. Danke, danke, danke. Dankeschön. Ah. Oh. Okay, haben uns einfach fern von der blöden. Und wenn wir mal schön in der Mitte. Danke, danke, danke. Baseball stecke da ist überlegen, Der ist genau gesprungen Mann, Metal Mario Master sagt man, deinen Lakaien ja, Lass man nicht so weit treiben. Boah, kann ich dich mal erledigen. Ey. Oh. Halt mich, danke. Danke. Ich bin wieder am Rennen. So ein bescheuerter Kampf. Ja Nase juckt auch. Könnte man das wäre einfach. eine denkt sie wahrscheinlich nur auf den Typen zu heilen So nervig gegen Mega Man zu kämpfen, andauernd wird irgendwas geschossen. Ey. Ja, versuch dich mal dagegen zu schützen mit deinem Schild. ich fragt mich wieder wegen irgendeinem Mist hier. Nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom. Ah. So haben die nicht eine Ultimate Ready, ne? Aha. So komm her, so ich schnauze voll, ja. So, gegen gehen kann ich mich leider nicht rein So bitte macht mir jetzt nicht zu schwer. Okay, wir haben vor lange hier gebraucht. Und langsam Ultra-Smash-Aufladung des Gegners. Das ist ja sehr schön. eigentlich mehr erreichen diese diesem Part, aber scheint nur nicht Purigon. machen ja das Leben schwer. Dünnte, weg, weg dünnte, dünnte, dünnte, kaputt dünnte, dünnte, dünnte, dünnte, dünnte, dünnte, dünnte, weiß also eigentlich, was ich gerade durchgemacht habe. Meinst du, ich verliere gegen Sowat hier? Tschüss. Tschüss. Ich verliere noch nicht gegen was jetzt hier. Aha. Und diesen einen Raum noch fällig ne? muss ich sagen. Bombman. eigentlich hier mit mega man durch die gegend rennen war ja, was soll megaman mega man schon wieder ein dings die explosion heim ich auch ja, die bomben heilen mich nicht das weiß ich aber eine explosion ah, gegner die nur ein angriff sparen. das ist ja sehr lustig tschüss Mein Gott, Ugh. Warte mal hier, du, on. du, gone. alle Items, Schuss, äh, ja, jetzt nicht so bringen. Schließt mit dem Teil. entschießen die damit das ist klar also ich verarschen nur nord ihr schießt man ich mehr gedacht den gesehen schön dann machen wir das noch an und das neue truhe die wollen wir uns auch noch würde ich jetzt sagen ganz spontan ja auch noch was äh, was solls nächstmal das mit Ruhe dann oh. ja, die wir kommen nein Tau. Ja, müssen wir haben jetzt mal was wir als nächstes machen müssen äh, 22 gucken wir mal ob wir noch was einkaufen können hier nicht auch schwachsinnig dass wir hier die kleineren kaufen es wird eigentlich sparen für die größeren ne? Weil die kleinen kriegen wir ja durch alles mögliche hier. aber wenn die schon hier sind ne? Dann will ich die auch kaufen hallo ja, dreck schon wieder 10.000 wenn ich jetzt Geisterpunkte hätte ich mir schön kaufen können aber nein oh, dann ich noch mehr ich glaube ich brauche 100 ne? ja habe ich schon, ja, schon. gut dann ja, gucken wir mal ob ich irgendwas bekomme wenn ich zurückgehe ich glaube nicht. Nö, okay. Dann muss ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im klassischen Modus und ich muss dann mal gucken, wie wir mal spielen. Gut. Danke fürs Zuschauen, Like, Abo, Kommentare hinterlassen und so. Und Tschüss.